Es ist Samstag, der 31. März 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte bei unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es um den Fall Skripal und ich begrüße ganz herzlich als Interviewpartnerin Frau Elke Fimm, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei Büsung. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Fimm. Wie bewerten Sie den Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal und auf seine Tochter Julia? Ja, also ich würde mal sagen, das ist ähm, ein äh, weiteres Beispiel für äh, die Methode des britischen Empire, mit allen Mitteln zu versuchen, eine Konfrontation äh, gegen Russland herbeizuführen, äh, wobei es äh, da offensichtlich noch äh, diesen Kreisen ganz besonders darauf ankommt, das ähm, Verhältnis zwischen Russland und den USA zu zerstören was sich ja durchaus ähm, in einer interessanten Weise entwickelt hat, mit der Wahl von Präsident Trump, der immer wieder betont hat, dass er das Verhältnis zu Russland verbessern will. Ähm, das ist ein Aspekt, darauf können wir vielleicht gleich auch noch mehr eingehen, aber ich äh, würde auch sagen, dass ähm, das natürlich ein Versuch auch ist, im Grunde die absolute Schwäche, die Theresa May ja hatte in der letzten Zeit, rumzudrehen und ähm, wo sie offensichtlich versucht, sich da an die Spitze zu setzen als Heldin ähm, des Freien Westens oder was immer. Nur ist das natürlich, steht das natürlich auf tönernden Füßen, denn äh, die ganzen Vorwürfe, die Russland gemacht werden, ähm, sind ja ähm, Aktionen, die Großbritannien insbesondere in der, unter der gegenwärtigen Regierung und auch früher, man erinnere sich nur an Blair, äh, selber gemacht hat. Man erinnere sich an das Dossier, was dann zum Irakkrieg geführt hat, wo Lügen erstmal produziert wurden unter der Federführung von Blair, aber auch des britischen Geheimdienstes, wonach angeblich Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen haben sollte, was dann zu dem verheerenden Angriff auf den Irak geführt hat mit der ganzen Serie von Regimewechselkriegen, die wir dann in der Folge gesehen haben. Und ähm, so könnte man verschiedene andere Aspekte auch noch durchgehen, äh, die Vorwürfe des Einsatzes von Chemiewaffen, ähm, was ja, wo sich Großbritannien ja sozusagen als der große ähm, äh, Mensch, also als der große Vertreter aufgespielt hat, ähm, wo es darum ging, das Russland in die Schuhe zu schieben, dass man angeblich Assad hat und ähm, Chemiewaffeneinsatz in Syrien, da bewiesen hätte, was sich ja alles als im Grunde ähm, nicht bewiesen dargestellt hat, ähm, wo zum Beispiel auch der, ähm, eben von amerikanischer Seite jetzt im Februar ganz klar gesagt wurde, dass es dafür überhaupt gar keine Beweise gäbe und so weiter und so weiter. Also was wir praktisch sehen, ist eine konstante ähm, Methode, äh, insbesondere von äh, Londons Seite aus eben Russland alles Mögliche anzuhängen, und ähm, dann äh, darum herum eine Allianz äh, des sogenannten Freien Westens herum äh, zusammenzutrommeln, ähm, was aber absolut der Realität nicht entspricht und wo ich denke, dass das Ganze auch auf Sand gebaut ist. Sie erwähnen eine Schwäche der äh, britischen Premierministerin. Beziehen Sie sich auf die letzten Wahlen, wo äh, Sie eben nicht wie gewollt, wie erhofft, ähm, an Sitzen zulegen konnten, die Tories? Oder worauf beziehen Sie sich bezüglich dieser Schwäche? Naja, natürlich. Also, das ist zum einen äh, die Tatsache, dass äh, die Labour Party unter Jeremy Corbyn äh, ne, also sehr, sehr äh, zugelegt hat. Und ähm, also in allen, von allen Aspekten her, wenn heute Wahlen wären, also ist das Schicksal von Theresa May und der konservativen Partei, also da sehr, sehr fragwürdig wäre. Äh, dass, ähm, wenn man sich auch mal anschaut, die massiven Proteste, die es eben doch äh, zum Beispiel kürzlich gegeben hat, als der saudische äh, Kronprinz äh, da nach London gekommen ist, um äh, wieder mal Waffenkäufe äh, zu besiegeln. Was ja im Übrigen in der Tradition steht von Thatcher und den Saudis, die sogenannte Al-Yamama-Deal, was also diese britisch-saudische Achse da äh, aufgebaut hat seit den 80er Jahren. Also da gab es ja massive Proteste. Jeremy Corbyn hat sich ganz klar auch dagegen ausgesprochen. Und ähm, dasselbe hat er ja im Übrigen gemacht gegen diese Vor äh, Verurteilung von Russland. Also ähm, ich glaube, da ist einfach äh, auch ein Teil mindestens an äh, Panik darüber da, äh, dass also diese Regierung da gar nicht mehr lange äh, es machen wird. Aber ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich das, äh, die internationale Dimension. Denn äh, das, was jetzt äh, in der letzten Zeit rausgekommen ist über britische Involvierungen, spezifisch die... Involvierung von britischen Geheimdienstkreisen oder sogenannten Ex-Geheimdienstkreisen ähm, im äh, amerikanischen Wahlkampf. Ähm, ich sage nur als Stichwort das berüchtigte Stildossier äh, eines Ex-MI6-Mitarbeiters, äh, äh, der also äh, auf dessen Grundlage dann die ganzen äh, Anwürfe gegen Trump, er sei eigentlich nur von Putins Gnaden an die Macht gebracht worden. Also diese ganzen Sachen, die sind ja auseinandergefallen und es hat jetzt eine Phase erreicht, wo von offizieller Seite des äh, amerikanischen Kongresses jetzt gefordert werden, Untersuchungen über die britische Rolle äh, bei dieser äh, Einmischung in den Wahlen äh, äh, in den USA und eben die britische Rolle dabei, eben alle möglichen äh, Falschinformationen in den USA zu lancieren äh, und die Kollusion sozusagen der Geheimdienste äh, mit Großbritannien. Also das ist eine sehr unangenehme Geschichte für die britische für die britische Seite, denn ähm, letztendlich ähm, ist das ja einer der Vorwürfe, der auch immer wieder gemacht wird, propagandistisch. Russland habe äh, mische sich in alle möglichen Wahlen ein, äh, hacke äh, Computersysteme und sonst was. Ähm, dabei ist es eben tatsächlich in diesem Fall nachgewiesenermaßen die britische Seite gewesen, äh, die da Einfluss versucht hat zu nehmen sowohl im Wahlkampf als eben jetzt auch weiterhin, um mit allen Mitteln zu versuchen, Präsident Trump eben Schwierigkeiten zu machen bei seinem immer wieder erklärten Vorhaben, er wolle die Beziehung zu Russland verbessern. Könnten Sie noch etwas mehr zu diesem Herrn Steele sagen und seiner Involvierung? Ja, das ist wirklich eine sehr, eine sehr interessante Geschichte. Denn äh, dieser äh, Christopher Steele, der wie gesagt, also angeblich, also der ist offiziell 2006 aus dem MI6 ausgeschieden, ähm, der hat also eine äh, führende Rolle dabei gespielt, äh, eben dieses sogenannte, also dieses äh, Christopher Steele-Dossier zusammen äh, zu schustern. Äh, das ist so ein ein wo unter anderem, ähm, also neben anderen unbewiesenen Behauptungen, auch ähm, alle möglichen Sachen behauptet werden darüber, dass sich äh, der amerikanische Präsident Trump äh, sozusagen bei einem Besuch in, in Moskau da ähm, in eine Situation begeben hätte, wo er erpressbar gewesen, äh, wo, geworden wäre äh, gegenüber Russland und äh, das ist also ein, ein Konglomerat von wüsten Behauptungen, äh, was dann eben äh, in die USA reingebracht wurde, unter anderem mit Unterstützung des früheren um, MI6-Chef um, uh, Dear Love, das ist derselbe Mann, der uh, seinerseits verantwortlich war für die Fabrizierung uh, dieses angeblichen uh, Beweises über Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein. Und uh, diese Kreise haben praktisch uh, daran gearbeitet, uh, das auf allen Ebenen uh, in den USA uh, reinzubringen, uh, in Zusammenarbeit mit dem Department of Justice und vor allen Dingen den uh, obama Geheimdienstkreisen der Hillary Clinton Kampagne und das ist jetzt etwas, was, ähm, was also genau äh, untersucht äh, wird. Äh, es gibt da jetzt äh, die, einen Brief von äh, den, äh, von Senatoren äh, wie Senator Grassley, äh, der also den äh, amerikanischen äh, Justizminister aufgefordert hat, äh, eben eine Untersuchung gegen diese Aktivität von Christopher Steele und anderen äh, eben äh, zu machen. Und ähm, das ist ähm, jetzt insofern auch sehr, sehr interessant, weil derselbe Christopher Stiel äh, ja eine Firma gegründet hat, die heißt Orbis Business International. Und äh, also als er dann damals ausgeschieden ist aus dem MI6 und über diese Firma äh, lief da also äh, extrem viel. Äh, aber interessant, und da haben wir jetzt die Verbindung zu dem Skripal-Fall, äh, ist es eben so, dass der äh, Christopher Stiel zur selben Zeit, als der Sergej Skripal, der ja für den russischen Militärgeheimdienst gearbeitet hatte, umgedreht wurde von einem MI6-Agenten, das zu der Zeit der Christopher Stiel ebenfalls in Moskau gearbeitet hatte und unter diplomatischem Deckmantel. Und diese Operation, diesen Mann umzudrehen, wurde offensichtlich von dem Christopher Stiel dann koordiniert. Und ähm, das äh, ist doch eine sehr äh, interessante Geschichte. Und danach hat er dieses Orbis Business International äh, gegründet, als er 2006 den MI6 äh, verlassen hat. Und äh, das ist so eine ähm, Institution oder eine Firma, die sich ähm, praktisch die Public Relations gegen, gegen Russland da auf die, äh, auf die Fahnen geschrieben hat. Äh, interessanterweise äh, muss man auch dazu sagen, dass der ehemalige britische Botschafter Andrew Wood, äh, der also zur selben Zeit äh, dort war, als äh, dieser, äh, äh, dieser Skripal umgedreht wurde und der Stil in Moskau war, äh, dass das damals der bo äh, britische Botschafter äh, gewesen ist ähm, in, äh, in Moskau und äh, der eben auch mit dieser Orbis und Stiltruppe da weiter ähm, zusammengehangen hat später. Ähm, ja, und ähm, außerdem, das sollte ich vielleicht auch noch sagen, wurde, äh, wurde der Herr Stil praktisch als äh, Sachbearbeiter damals, als er noch im MI6 war, für die Anschuldigungen äh, gegen Russland im Fall Litvinenko ähm, eingesetzt. Das heißt, wir haben also praktisch dasselbe Personal, was in diesem Fall jetzt äh, da äh, ganz äh, eigenartige Kontakte offensichtlich hatte und eine Geschichte. Das sind dieselben Leute, das ist dasselbe Netzwerk, was eben auch mit allen Mitteln versucht, äh, eben äh, Beweise äh, zusammenzuzimmern gegen Präsident Trump äh, wegen angeblicher Kollision mit Russland. Und äh, das ist doch also schon, schon eine ziemlich, äh, ziemlich dicke Story, die hier natürlich in den Medien irgendwo irgendwo ähm, auftaucht. In, äh, bei alle Schall und Rauch habe ich kürzlich äh, gelesen, dass ähm, ein äh, Freund von Sergei Skripal in, Russ der in Russland mit ihm vor einiger Zeit telefoniert habe und dass Herr Skripal da die Überlegung geäußert hat, äh, dass er äh, rum, äh, ja suchen würde, nach Russland zurückzukommen. Ich habe auch gelesen, dass Skripal in Russland... Äh, im Rahmen eines Agentenaustausches freigekommen sei, dass er nach Großbritannien Ausruf ausreisen ähm, durfte und dass er auch 2010 begnadigt worden sei, also jetzt keine Strafverfolgung akut äh, zu befürchten hätte. Ja, ja, ja, ja, das macht die Sache ja noch absurder. Also die Vorwürfe, dass, äh, dass Russland das einzige Land sei, was da Interesse daran hätte, diesen Mann irgendwie zu beseitigen. Ähm, weil das genau den ich sag mal, offiziellen Weg gelaufen ist, ähm, auf dem dann äh, Agentenaustausch und so weiter eben äh, stattfindet. Und ähm, das macht überhaupt gar keinen Sinn von, von jedem Standpunkt aus. Es, es sei denn, Skripal hätte etwas gegen Russland getan nach 2010. Aber, äh, ja, das da ist so aber sehr unwahrscheinlich, gelesen. weil was, sollte, was hätte er da noch tun können? Also ich meine, wie gesagt, das sind alles äh, Dinge, die die im Grunde jeglicher äh, Basis entbehren, also diese Anschuldigungen, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie die britische Regierung da sofort eine unglaubliche Hexenjagd und ein Trommelfeuer losgelassen hat, ohne in irgendeiner Weise das offizielle Protokoll zu be äh, befolgen, also zum Beispiel eben äh, dann auch die entsprechende Organisation OPCV, also die zuständig ist für diese Frage von Chemiewaffen, äh, da einzuschalten, äh, was ja auch äh, Russland sofort gefordert hat. Russland hat ja auch gefordert, dass es ähm, eben entsprechende ähm, also Proben bekommt von, von diesem Gas, was da, äh, also diesem, äh, dieser, dieser Giftsubstanz, die da eingesetzt worden ist. Das ist ja alles nicht passiert. Also der ganze Modus operandi äh, ist also äh, wirklich mehr als fragwürdig. Und ähm, die russische Regierung hat ja jetzt in einer Erklärung vom 28. März, die auf der ähm, Seite des Außenministeriums zu finden ist, äh, auch gesagt, ähm, dass praktisch, wenn man die, die Gesamtheit aller Umstände äh, jetzt analysiert, dass man dann erstens mal feststellt, ein Desinteresse der brit britischen Behörden hinsichtlich der Aufklärung der wahren Motive und auch der Ermittlung, also was da überhaupt passiert ist. Und dass, dass die russische Regierung auf den Gedanken einer möglichen Beteiligung der Geheimdienste Großbritanniens an dieser Tat drängt. Und sie sagen dann wörtlich, wenn der russischen Seite keine überzeugenden Beweise für das Gegenteil vorgelegt werden, werden wir die Auffassung vertreten, dass wir es mit einem Anschlag auf das Leben unserer Mitbürger im Ergebnis einer überaus großen politischen Provokation zu tun haben. Und sie sagen dann, sie unterstreichen, dass die Last der Beweisführung in dieser Geschichte voll und ganz auf den Schultern der britischen Seite liegt. Also, weil das ganze Verhalten der britischen Behörden, das hat ja dermaßen viele Fragen äh, aufge, äh, aufge, äh, aufgeworfen. Also ähm, zum Beispiel die Tätigkeit von diesem Geheimlabor, ähm, Geheimchemielabor von Großbritannien in Porton Down der ganz in der Nähe ist von dem Salisbury, wo dieser Anschlag stattgefunden hat, wo Arbeiten zur Entwicklung von chemischen Waffen durchgeführt werden. Da weist die, die russische Regierung darauf hin, dass zum Beispiel auch gerade in diesem also zeitlichen Zusammenhang alljährliche Manöver stattgefunden hätten, toxic, toxic Knife, und die wären gerade am Vorabend der Vergiftung des Kripals von diesem Zentrum in Porton Down durchgeführt worden, zusammen mit britischen Militärs. Und da seien in diesem Verlauf Methoden zur Bekämpfung einer chemischen und biologischen Kontaminierung trainiert worden. Also das ist, das ist wirklich interessant, weil, ich meine, das, ich will das jetzt nicht, äh, da nicht spekulieren, aber äh, wenn man sich mal überlegt, äh, also das ist ja jetzt nicht das erste Mal, das, sagen wir mal, im Kontext von irgendwelchen sogenannten Übungen dann reale Sachen da äh, durchgeführt werden. Also ein Beispiel ist äh, ja durchaus das, was um den 11. September 2000, äh, 11, äh, 2001 da passiert ist. Und ähm, also das, das wirft wirklich jede Menge Fragen auf, allein schon der ganze Kontext. Aber jetzt mal abgesehen davon, also da gibt es bestimmt noch vieles, ähm, was da rauskommen wird, aber was ich gerne betonen würde, ist eben die Art und Weise, wie wirklich eine Kampagne gemacht wurde und eine bewusste vorsätzliche Anheizung einer Konfrontation. Und das ist eben etwas, was in der Tat also sehr, sehr besorgniserregend ist, zumal sich da ja auch ähm, eben einige Länder gleich haben ähm, breitschlagen lassen und an, sind an vorderster Front mitmarschiert, äh, vor allen Dingen auch Deutschland, äh, was sich also wirklich extrem also unmöglich finde und und auch wirklich etwas, was dringend korrigiert werden muss, dass man da auf unbewiesenen Behauptungen äh, sofort eine, eine ganze Theorie aufbaut und, und, und praktisch äh, Schritte ergreift, die nur zur Verschlechterung des Verhältnisses mit Russland führen können. Und wie der frühere äh, Botschafter Frank Elbe ja äh, gesagt hat, es könnte absolut nicht im Interesse Deutschland sein und es sei auch überhaupt nicht vereinbar äh, mit äh, also mit, mit, mit der Art und Weise, wie man eigentlich ähm, eben mit solchen Dingen umgeht. Weil man kann ja nicht einfach irgendwelche völlig unbe, also unbewiesenen Behauptungen in die Welt setzen und dann sagen, es ist schon alles klar. Während gleichzeitig Scotland Yard sagt, es dauert noch Wochen, bis man das alles ermittelt hat. Ähm, dann diese OPCV, also diese Organisation ähm, in Bezug auf die Chemiewaffen, die haben auch gerade erst am, also vor, einer Woche oder so angefangen, äh, da überhaupt irgendwas zu ermitteln. Dann gibt es angeblich also mindestens 250 Leute, die da die ganze Zeit alles absuchen. Jetzt findet man raus, dass die höchste Konzentration vor dem, so an der Wohnungstür von äh, dem, dem Herrn Skripal äh, da äh, vorhanden ist. Da ist natürlich die Frage, wieso sind die dann in einem Park aufgefunden worden und und und. Also da ist so viel unklar das einfach zu sagen und sich dieser Narrative der britischen Regierung anzuschließen, es sei alles klar und die Einzigen, die ein Motiv haben könnten, sei Russland. Es ist wirklich unglaublich, dass da Deutschland mitmacht. Ähm, zur OPCW. Ursprünglich hat ja London, ich habe zumindest das Sputnik News gelesen, ähm, Russland erstmal ein Ultimatum von 24 Stunden gesetzt. Später habe ich auch vom Ultimatum von drei Tagen gelesen, und ja, nach OPCW-Recht hätte man ja zehn Tage Zeit gehabt. Und Großbritannien hat ja hinterher doch noch die OPCW eingeschaltet, aber nicht von Anfang an. Aber Russland hat immer noch keine Proben bekommen, das selber überprüfen kann. Ja, das ist eben der andere Punkt. Also normalerweise ist es eben so, dass tatsächlich zehn Tage unter, den, also unter dem Protokoll dieser dieser OPCW, ähm, da die, die Zeit ist, dass sich da, dass man sich dazu äußert. Und dann werden auch entsprechende Unterlagen vorgelegt und so weiter. Aber das ist eben alles, alles nicht passiert. Und ähm, jetzt hat Russland äh, ja praktisch ähm, die also einen Antrag gestellt, äh, dem auch stattgegeben worden ist, dass nämlich diese OPCW, eine außergewöhnliche Sitzung des Exekutivrats am 4. April, also am Mittwoch, durchführen wird. Und ähm, das hat Russland beantragt, so wie der russische Außenminister Lavrov äh, jetzt äh, gestern gesagt hat oder vorgestern, ähm, weil, äh, weil sie eben wirklich weil Russland die die Wahrheit rausfinden äh, will und ähm, weil also um überhaupt da ein Bild zu bekommen, was, was, was da eigentlich los ist und ähm, eben um eine normale Diskussion zu haben und, und die Wahrheit zu etablieren, weil was die Theresa Mayer ja gemacht hatte, war ja sofort ähm, also da am, am 14. März ähm, Sonder, äh, Sondersitzung vom Sicherheitsrat einzuberufen äh, und ähm, das also das, das war ja alles das war ja alles reine Propaganda. Also es ist jetzt gut, dass diese dass dieser, diese Organisation da praktisch dieses, äh, diese Sondersitzung hat. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der Schritte, die also Russland jetzt da äh, ergriffen hat, äh, neben dieser offiziellen Erklärung, die also doch schon, wie ich schon sagte, also beinhaltet, eben den Vorwurf an Großbritannien ähm, aufzuklären, inwieweit ihre Geheimdienste da selber daran beteiligt sind. Und ich denke, damit ist der Ball da durchaus äh, ganz richtig äh, wieder da, wo er eben hingehört. Es stellt sich auch die Frage zum Beispiel, wer... Wenn es denn dieses Novichok-Gift gewesen ist, ähm, wer, welche Länder äh, oder wer sonst hat das überhaupt besessen zu dem Zeitpunkt? Wer konnte äh, es überhaupt in den Umlauf im Verkehr bringen? Ja, das ist ja ein Punkt, den der, den der frühere Botschafter Frank Elbe auch macht. Der hat da eine, ein Interview in Russia Today gegeben, wo er eben, äh, wo er eben also erstmal darauf hinweist, dass auch selbst der britische Royal Court of Justice in einem, äh, in einem Urteil vom 22. März ähm, äh, gesagt hat, äh, dass ähm, es, es würde sich um eine Novichok-Substanz oder um eine eng verwandte Substanz handeln Und äh, er weist darauf hin, dass das bedeutet, dass das Gift nicht genau identifiziert wurde und es sei auch keine Rede davon, also in diesem äh, Urteil, dass das Gift in der Sowjetunion hergestellt wurde. Und ähm, also, da er selber, der Herr Elbe, eben in der Genfer Abrüstungskonferenz in den 80er Jahren äh, Verhandler war bei dem Abkommen über die Ächtung chemischer Waffen und auch selber im Unterausschuss über Verifikation geleitet hat, sagte er, er könnte nicht nachvollziehen, ähm, wie selbst wenn man dieses Nervengift analysiert, dass man daraus zwingend auf die Täterschaft ähm, schließen könnte. Und damals ist es ja auch in Usbekistan hergestellt worden genau. und die Amerikaner genau. haben den Usbeken geholfen, diese Anlagen zu demontieren. Denn auf die, da könnte man ja auf die Idee kommen, dass es vielleicht in Usbekistan oder USA noch jemand was zurückbehalten hat. Oder äh, Sputnik News hat auch geschrieben, dass auch es Forschungen gegeben habe in Schweden und entweder Tschechien oder Slowakei, und alles schein und drauf schreibt, dass auch der Emiranmann mit solchen Substanzen geforscht habe. Es also ist ja wirklich ziemlich ziemlich voreilig, dann äh, noch nicht mal genau zu sagen, welche Substanz es jetzt genau ist aus dieser Gruppe und dann zu sagen, das müsse Russland sein, praktisch nur weil die Russen als erstes scheinbar daran geforscht haben. Ja, ja, also wie gesagt, der, der Herr Elbe sagt also, dass diese, diese Substanz offensichtlich, wie er sich ausdrückt, auf eine lange Wanderschaft gegangen ist und ähm, weil äh, in der Tat also da wohl weiter geforscht wurde, auch in den USA, auch in England, ja, äh, und äh, der, äh, der Präsident der Tschechischen Republik, Milos Se Seemann hat ja äh, hat ja sozusagen reagiert auf diese äh, auf, auf diesen Punkt, der in einer Erklärung vom oder in Fragen vom russischen Außenministerium gestellt wurde, äh, dass da weiter geforscht worden sei, auch in der Tschechischen Republik neben Großbritannien, USA, Schweden. Und äh, er hat eben angefordert, äh, dass das genau untersucht wird. Er würde zwar nicht denken, dass es das der Fall sei, aber er hat das in Auftrag gegeben, was dann äh, natürlich sofort wieder zu einer zu einer großen ähm, Hysterie geführt hat in den Medien auch äh, im, im Westen äh, wieder also sowas sagen kann und damit wieder dann die Front äh, die sogenannte Front des Westens dadurch brechen kann. Aber diese ganze Front die ist ja sowieso sehr äh, sehr äh, löcherig, denn äh, elf ähm, äh, EU-Länder haben ja überhaupt nicht zugestimmt. Also dieser äh, dieser äh, Ausweisungserklärung und eben Erklärung dagegen äh, gegen Russland unter anderem Österreich, die sich da sehr klar äh, dagegen verwahrt haben und gesagt haben, also selbst wenn irgendwas dran sein würde, dann würden sie noch noch längst keine Diplomaten ausweisen, äh, denn Österreich sehe sich als Brücke. Andere Länder haben auch ähm, sich geweigert, selbst der luxemburgische Außenminister Hasselborn hat gesagt, er könnte nicht nachvollziehen, wieso da jetzt nicht erstmal gewartet würde, was da überhaupt bei den ganzen Untersuchungen rauskommt. Und global sind es sowieso, ich glaube, an die 130 Länder, die das überhaupt nicht so sehen. China hat sich da ganz klar ähm, distanziert. Japan äh, hat auch dem nicht, ähm, irgendwie äh, hat da nicht jetzt mitgemacht. Und äh, dann auch interessanterweise Neuseeland, also der Länder zu diesen Five Eyes gehören. Also zu eigentlich, ähm, was die ganzen Geheimdienstoperationen und Abhörgeschichten, die haben sich geweigert, haben gesagt, nein, sie hätten da also überhaupt keinen Grund dafür, jetzt irgendwelche Diplomaten auszuweisen. Also das Ganze ist, ist, wirklich, ist wirklich eine geopolitische Kampagne und es ist einfach, man muss es wirklich sehen, darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen, in dem Kontext, dass Großbritannien, also die gegenwärtige Regierung, alles versucht, um da eine also neue Kampagne gegen Russland zu inszenieren, und äh, die haben jetzt auch eine neue strategische, äh, also praktisch so ein Review gemacht von ihrer nationalen Sicherheitsstrategie, ähm, wo im, im, im Vorwort, die, die Theresa May nochmal reingeschrieben hat, ähm, dass also eine ganz große Bedrohung eben ist äh, Russland. Dann bezieht sie sich eben auf diesen Skripal-Fall und äh, das wäre ja schon eine ganze Serie von Aggressionen von Russland, die illegale Annexion der Krim. Dann äh, der Konflikt, den Russland anheizen würde im Donbass und in, mit der Unterstützung für die Assad-Regierung ähm, und so weiter. Und dann kommt, folgt die ganze Litanei, Russland hätte die, den nationalen äh, Luftraum von europäischen Ländern verletzt und äh, eine Kampagne von Cyberspionage äh, und ähm, äh, also Einmischung in Wahlen und so weiter, hin, äh, eben, das, das wäre eben deren Politik. Und äh, deswegen äh, wird dann also die Folge, also als Folge daraus äh, steht dann eben praktisch ähm, wohl in dieser neuen nationalen Sicherheitsstrategie oder das heißt etwas anders äh, New Strategic Security Capability Review, äh, dass äh, es jetzt eine neue Herangehensweise geben würde von Großbritannien aus, äh, dass man nämlich alles ähm, koordinieren würde, sowohl die Streitkräfte, die Polizei, die Geheimdienste, BBC, World Service, British Council, Wirtschaft und Diplomatie. Und man würde vor allen Dingen eben auch ähm, sehr, ähm, also äh, sich sehr konzentrieren auf die Frage von Social Media, ähm, denn das wäre ja offensichtlich der Bereich, wo Russland äh, sich da äh, am meisten einmischt, um, äh, um auch äh, die Glaubwürdigkeit Großbritanniens in der Frage mit Skripal äh, irgendwie äh, da zu unterminieren. Also das ist wirklich, das ist wirklich unglaublich, also wenn man sich das mal überlegt, also es ist eine dermaßen aggressive Kampagne von Großbritannien und letztendlich beruht natürlich alles darauf, ähm, ob, ob eben, naja, sie quasi die USA da an der Leine halten können, weil alleine ist Großbritannien natürlich wirklich nicht in der Lage, äh, irgendetwas, äh, irgendetwas zu bewerkstelligen und äh, deswegen denke ich, sind die auch sehr hysterisch, diese Kreise darüber, was jetzt da in den USA rausgekommen ist, um diesen ganzen Nexus von Christopher Stiel, der Wahlbeeinflussung. Und wenn jetzt noch mehr rauskommt, wie der eben auch selber in diese Skripal-Geschichte mit verwickelt ist, dann ist das natürlich wirklich sozusagen eine politische Zeitbombe für, für Theresa May. Ähm, da habe ich noch eine Frage. Ähm, Sie haben erwähnt, das britische Empire sagen bezeichnen es aber gleichzeitig als Kreise. Das heißt also, der Begriff Empire verwenden sie also nicht für Großbritannien als Ganzes, sondern für bestimmte Kreise dort. Können Sie das etwas genauer skizzieren, wofür das jetzt als Metapher steht? Ja, das, das, das ist das, das ist im Grunde natürlich hat das nichts mit der britischen Bevölkerung zu tun und wie ich vorhin schon sagte, es gibt ja äh, enormen Widerstand in, in Großbritannien gegen diese äh, gegen diese Hysterie da von der Theresa May. Also es ist, ähm, ich würde sagen, doch ein, ein Nexus von, äh, von Geheimdiensten ähm, und von Finanzinteressen, äh, die ihre Fälle davon stimmen sehen. Und damit meine ich eben natürlich auch die äh, Situation, dass eigentlich die, die City of London und das gesamte äh, transatlantische Finanzsystem, so wie es das heißt heutzutage eigentlich eigentliche Infrastrukturprojekten oder einer ganz anderen Wirtschaftspolitik, nicht, nicht die Stadtfinanzspekulation, realwirtschaftliche Investitionen und, ihre Tage, äh, und die Frage des Gemeinwohls in den Mittelpunkt stellt. <lacht> Russland <lacht> unterstützt das ja voll arbeitet da eng mit, mit China zusammen und äh, koordiniert auch auf jeder Ebene, auch strategisch, äh, die Politik sehr eng mit Beijing. Und ähm, wenn man sich das mal anschaut, das ist ja ein alternatives Modell ähm, und es gibt eben Leute, die das nicht wollen. Also die partout nicht wollen, äh, dass man im besten auch einen anderen Kurs wieder äh, die sich einer Reorganisation des Finanzsystems, wie das eigentlich sehr wohl möglich wäre mit dem äh, mit der Glas tiegel Bankentrennung sich dem total entgegenstellen, weil sie natürlich befürchten, dass sie dann letztendlich äh, keine Macht mehr haben. Und was ich meine mit Britischem Empire ist eigentlich dieser Nexus äh, von, ja, eigentlich so einer alten Tradition des, des britischen Empire Teile und herrsche, äh, die eben darauf beruht hat, immer wieder Dissens und und und Spaltungen hervorzubringen, in allen Teilen der Welt Vorwände zu schaffen für Kriege, sodass sich eben global nicht wirklich eine eine neue Friedensordnung, die auf wirtschaftlicher Entwicklung basiert, etablieren kann. Und also es ist jetzt nicht so mysteriös, weil ich habe ja ein paar Namen genannt, weil dazu gehören sicherlich diese MI6-Netzwerke, die damals verantwortlich waren, dafür den den Irakkrieg mit loszutreten und... Ja, also die kann man ja durchaus jetzt namentlich äh, auch ähm, ausmachen und das ist eigentlich eine neue Phase und auch eine Chance, weil äh, bislang war das Ganze immer ein bisschen äh, diffus und also allgemein, äh, aber jetzt kann man ja doch genau gucken, wer hat da wann was gemacht und äh, ich denke, das, das ist schon eine sehr große Verwundbarkeit für, für diese imperialen Kräfte, ja. Also, dass die im Grunde, weil, weil das Schlimmste für so Kreise ist ja dann, wenn sie plötzlich im, im Rampenlicht stehen. Ähm, natürlich für Geheimdienste sowieso, aber eben auch für Leute, die eigentlich immer gedacht haben, sie könnten da so im, im Hintergrund ihre Strippen ziehen. Und ähm, das funktioniert jetzt in der Hinsicht eben einfach nicht mehr, weil in den USA ist ein großes Schlaglicht auf diese britische Involvierung äh, der Trump hat ganz offensichtlich nicht vor, sich da von Großbritannien einfach so an der Nase rumführen zu lassen. Er hat ja noch am, 23., äh, am 21. März ausführlich mit Putin telefoniert, hat ihm zur Wiederwahl gratuliert und darüber gesprochen, wie man also da die Probleme lösen kann, gemeinsam Ukraine, Syrien, Nordkorea und dass man sich eben auch und natürlich auch die Rüstungsfrage und hat gesagt, dass man sich nicht in allzu ferner Zukunft da auch treffen würde. Und äh, das ist natürlich sehr wichtig. Und ein weiterer Albtraum für diese britischen Empire-Kreise ist natürlich die Entwicklung mit Nordkorea, Südkorea, wo ja offensichtlich es eine sehr intensive Kooperation hinter den Kulissen gegeben hat zwischen Trump, äh, Putin, äh, Xi Jinping und eben der, der nordkoreanischen Seite und zum Gewissen gerade sicherlich auch Japan. Also das sind alles Dinge, wo im Grunde Kreise, die nur darauf absehen, möglichst viel Konfrontation zu schaffen und Hysterie gegen Russland äh, zu verbreiten äh, und die Welt wieder in einen Kaltkriegszustand zu versetzen, weil diese, also es gibt ja auch enorme Vorwürfe gegen China, wollte da eine neue, neue Macht werden auf der Welt und alles dominieren. Also die Leute, die nur Geopolitik wollen und Konfrontation, für die ist das was, da im Augenblick läuft eine ganz große Gefahr und die sehen da ihre Fälle davon schwimmen. Deswegen sind die so hysterisch. Hm. Ähm, was bedeutet der Fall Skripal denn für die Friedensbemühungen und Entspannungsbemühungen? Ja, wie ich schon sagte, also die Zielscheibe ist, diese Friedens- und Entspannungsbemühungen eben zunichte zu machen. Und das ist eben etwas, was ähm, ich denke, mh, auf jeden Fall... Putin versteht. Es hat sich auch gezeigt in einer Erklärung, die gemacht wurde von dem stellvertretenden Außenminister Russlands Ryabkov, der eben gesagt hat, dass Russland die strategischen Gespräche mit, mit den USA auf jeden Fall fortführen wird und sich da nicht von abhalten lassen wird. Und das ist natürlich schon mal gut. Dann hatte ich schon über, über die Frage Korea gesprochen. Dann hat ja Trump äh, gestern äh, eine, eine äh, Ankündigung gemacht bei einer, ähm, einer Rede, ähm, die er ja, ähm, bei einer Wahlveranstaltung, ich, ich weiß nicht, wo er da war, in ich war Ohio, das, ja, in Ohio, genau. genau. Bei hat er ja gesagt, man würde sehr bald aus Syrien abziehen, ähm, denn äh, die USA hätten eigentlich andere Dinge zu tun, einschließlich ähm, den Wiederaufbau der Infrastruktur. Und äh, das hat gleich wieder zu einer großen Hysterie geführt, weil ähm, das eben, ähm, also angeblich da dann Pentagon-Außenministerium wieder nichts von gewusst hätten, so wird es jedenfalls in den Medien dargestellt. Aber ich würde mal sagen, das Ganze ist doch ein Ausdruck <lacht> das Ganze ist doch ein Ausdruck äh, eines äh, wirklich ganz klaren politischen Kampfes in Washington, äh, wo ja bereits einige Köpfe gerollt sind, also äh, Tillerson, der ja gerade noch im Januar gesagt hatte, die USA würden da ihren Militäreinsatz ausweiten, äh, um gegen die IS, aber vor allen Dingen auch den Assad da aus dem Amt zu drängen. Ähm, Tillerson hatte auch sofort da, war sofort eingeschränkt ähm, auf diese Vorwürfe von Großbritannien gegen Russland und äh, der ist ja dann Mitte März äh, da entlassen worden. Äh, und äh, auch der McMaster, äh, der Sicherheitsberater, der eben dem Trump, da noch einen Zettel auf den Tisch gelegt hatte, er sollte beim Telefonat mit Putin äh, bloß dem nicht gratulieren, äh, ist mittlerweile auch weg. Derselbe McMaster, also laut äh, Berichten, die ich äh, gesehen hatte, äh, war wohl auch derjenige, der da diese äh, Koalition äh, zusammentrommelte, äh, um den Trump davon zu überzeugen, dass man da jetzt Diplomaten ausweisen muss. Also wie gesagt, der Mann ist weg. Und äh, wenn jetzt eben... Trump angekündigt hat, Truppenabzug aus Syrien, dann ist das ja nicht nur eine Sache, die die USA tangiert, sondern das hat ja sehr viel damit zu tun, dass gerade über Syrien, also Syrien immer wieder benutzt wurde von, von, von der geopolitischen Fraktion, um irgendwie einen Konflikt mit Russland zu inszenieren. Und das haben wir ja kürzlich gerade gesehen, wo diese Riesenkampagne wieder gemacht wurde im, in den Medien wo Russland beschuldigt wurde, da ähm, auf Teufel kommen raus, eben ähm, praktisch äh, ost zu, zu bombardieren und, und, und die syrische Regierung dabei zu unterstützen und äh, und so weiter. Und dann, das war ja dann schon wieder vom ähm, UN-Sicherheitsrat. Also, also diese ganze Eskalation versucht der Trump da offensichtlich rauszunehmen. Und äh, ich denke, das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass der ziemlich genau weiß, wo da... Äh, wo da sozusagen der Hase im Pfeffer liegt. Nichtsdestoweniger ist die ganze Sache sehr, sehr gefährlich und ähm, äh, man, man sollte wirklich möglichst schnell äh, darauf hinarbeiten, äh, dass, dass diese ganze äh, Hysterie gegen, äh, gegen Russland beendet wird. Und da glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass wir in Deutschland auch Stimmen äh, haben, die, äh, die sich dagegen aussprechen. Ein paar gibt es ja schon, aber äh, wenn Deutschland wirklich sagen würde, wir machen ja nicht mehr mit, das ist lächerlich, wir sind jetzt aufs, äh, wieder mal hinters Licht geführt worden äh, und wir wollen das nicht, äh, wir, wir unterstützen eigentlich jetzt die Zusammenarbeit mit Russland, äh, wir unterstützen auch den amerikanischen Präsidenten dabei, diesen Bemühungen, äh, dann sähe die Sache schon ganz anders aus. Ähm, ja, also ich muss zugeben, ich bin völlig überrascht gewesen, dass Präsident Trump das angekündigt hat bei dieser Rede, ich den Arbeitern in Ohio, weil zu der Zeit, wo der Skripal-Vorfall gewesen ist, da hatten wir die russische Präsidentschaftswahl und da ähm, gab es Warnungen wieder von ähm, der Botschafterin ähm, der USA bei der UNO, Frau äh, Nikki Haley, dass die USA militärisch immer reagieren würden, ähm, wenn äh, es zu einem weiteren zwischenfall käme. Und es gab Nachrichten äh, bei Sputnik News und äh, im Nachhinein auch bei Volternet, dass man da mit Chemiewaffenzwischenfällen rechnete und äh, dass man äh, drei vereitelt habe, jetzt aus, aus russischer Sicht. Ähm, und es sind laut Southfront ähm, zwei zusätzliche US-Flugzeugträger äh, vor die syrische Küste gefahren, eben so in zeitlicher Koordination mit der Rede der US-Botschafterin vor der UNO, das scheint mir auf den ersten Blick nicht damit zusammenzupassen, dass Präsident Trump jetzt, ja kurze Zeit später, wenige Wochen danach nun sagt, dass die USA abziehen sollten. Ja, er hat das ja, er hat das ja schon mehrfach gesagt. Also das wurde dann aber konterkariert durch, durch Tillerson und durch andere Leute. Und das ist eben diese Auseinandersetzung, über die ich da gesprochen habe. Also, das ist eben der Versuch. Und Nikki Haley, die gehört natürlich auch zu, diesen, äh, zu, diesen, zu dieser Kriegshalberfraktion, ähm, die um jeden Preis da immer wieder versuchen, irgendwas aufzu, äh, aufzukochen. Und gerade diese Geschichte mit angeblichem Chemiewaffeneinsatz, äh, das, ist eben, ja, das, das, das ist eben etwas, was dann immer wieder äh, auch gerade von britischer Seite äh, da äh, lanciert worden ist. Dass, dass Syrien beziehungsweise Russland das dann unterstützen würde und so fort. Also das ist eben, da schließt sich in gewisser Weise auch ganz interessant der Kreis zu dem, was wir mit dem skripal Fighter sehen, äh, denn die Frage ist ja, ähm, ja, cui bono. Ja, ich meine, wer, was steht da wirklich dahinter? Weil wir haben im letzten Jahr schon die Situation gehabt, dass der Trump da kurzfristig offensichtlich manipuliert worden war, unter Druck gesetzt worden war, dann diesen Einsatz äh, zu machen. Da, gegen Syrien. Damals ging es ja auch um angebliche Chemiewaffeneinsatz durch die syrische Regierung. Und ähm, mittlerweile hat ja der, der Verteidigungsminister Mattes, Mattes äh, im Februar jetzt äh, ganz offen gesagt, nein, es gibt keine Beweise dafür. Ja. Also das sind diese Manipulationen und diese ganzen äh, Berichte über angeblichen Einsatz von Chemiewaffen durch durch, die Assad, äh, durch Assad und die Unterstützung durch Russland, das basiert auf den Angaben dieser sogenannten Weißhelme, White, White Helmets, äh, dass, äh, die, die, die selber eben finanziert werden äh, mit Hunderten von Millionen durch unter anderem das britische Verteidigungsministerium. Und ähm, die haben selber engste Beziehungen zu Al-Qaida und sind ähm, gegründet worden von einem ehemaligen britischen Offizier äh, namens James Le Mesurier. Das sagt auf jeden Fall der Scott Ritter, der frühere UN-Waffeninspektor im Irak. Und ähm, der frühere britische Botschafter in Syrien und Bahrain, Peter Ford, äh, hat ja neulich nochmal festgestellt, äh, dass die ganzen Bilder, die da aus, auch aus Guta und so weiter gekommen sind, ähm, dass da die Dschihadi-Kämpfer völlig fehlen in den Bildern und dass es daher käme, weil die Bilder von den Dschihadisten selber geliefert würden. Und in dem Zusammenhang hat er sich dann auf die White Helmets bezogen. Also das sind, das sind alles, da ist eine unglaubliche Psychokriegskampagne im Gang. Und also ich denke, das, das ist Teil dieser, dieser, dieser, dieser britischen Strategie, eben im Grunde da eine gigantische Massenmanipulation in, in, in die Welt zu setzen und dann einfach ne, ja, eine Hysterie zu schaffen, wo, wo dann ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell man handeln muss äh, und äh, dann eben man praktisch die Sachen, ähm, also das, das, das, was an positiven und realen Dingen da im Gange ist, eben versucht zu, zu zerstören. Ähm, also äh, der, der andere Punkt, auf, ähm, also auf Ihre Frage hin, ist natürlich, dass ähm, es ja äh, in der also in Syrien selber, eine immer engere Koordination gibt zwischen amerikanischen und russischen äh, Kreisen, also direkt on the ground. Und das ist jetzt auch gerade nochmal bestätigt worden, äh, um genau zu verhindern, dass es da irgendwelche ähm, Dinge gibt, wo man dann eben in die Konfrontation zwischen USA und, und Russland geraten könnte. Also ich denke, da läuft eine ganze Menge und, und der, das ist eben immer wieder der Versuch, ähm, irgendwelche Vorfälle zu schaffen, ähm, die, dann, die dann einfach ja, dazu führen, dass das alles äh, zunichte gemacht wird. Und das scheint mir also doch in diese Richtung zu gehen, was Sie da eben gerade noch gesagt haben. Was mir auffällt, ist eben auch, äh, nachdem James Mattis ja schon im Februar das gesagt hat, dass sie keine Beweise haben bezüglich Chemiewaffeneinsätzen durch syrische Regierung, ähm, dass dann eben Trotzdem zwei zusätzliche Flugzeugträger vorfahren, um halt der Drohung, falls etwas passieren sollte, Gewicht zu verleihen. In den meisten Ländern ist es ja so, dass Oberbefehlshaber über die Streitkräfte ja entweder Regierungschef äh, hier im Personalunion mit Präsident USA, äh, Präsident Trump, oder James Mattis sein müsste. Und die scheinen ja beide, was Chemiewaffenvorwürfe angeht, heute eher vorsichtig äh, zu sein und nicht so voreilig. Ob, trotzdem sind zwei zusätzliche Flugzeugträger da. Ich frage mich, wer hat die kommandiert, wenn es keiner von beiden gewesen ist? Das, ist ja, das, das, wird, das, wird schon, das wird schon von der Militärführung irgendwie angeordnet worden sein. Aber äh, wie gesagt, das ist einfach eine sehr, äh, es ist eine sehr komplizierte Lage. Und das ist einfach ein, ein Kampf, der da im Gange ist. Und wie gesagt, also das, ähm, das, man muss immer im, im Hintergrund behalten, dass es, dass es schon mal dass, dass es schon mal äh, etwas gegeben hat wie zum Beispiel den äh, diesen ähm, ja, diese Erfindung des angeblichen Massenvernichtungsdossiers über Saddam Hussein äh, und ähm, Tony Blair hat es dann hinterher zugegeben hat gesagt es hätte mir ja ganz schrecklich leid aber äh, das sind das sind halt dieselben Methoden die heute äh, eingesetzt werden und man sieht da, wie eben bestimmte Kreise eben sozusagen dann manipuliert werden oder kurzfristig unter Druck gesetzt werden, äh, eben sich an sowas zu beteiligen. Es war ja damals immerhin auch der, äh, der Colin Powell, der das an, als den schlimmsten Fehler seines seines Lebens bezeichnet hat, dass er darauf reingefallen ist. Äh, und das ist eben ein Punkt, dass tatsächlich diese äh, diese, äh, diese Kreise da äh, für die jetzt der Christopher Stil sozusagen äh, besonders steht, dass die es ganz offensichtlich geschafft hatten, äh, auch in den USA da auf allerhöchster Ebene mh, sich im Grunde Netzwerke aufzubauen oder zusammenzuarbeiten, äh, die die auch diese ganzen äh, Verdächtigungen und, und Behauptungen und so weiter jetzt über ein Jahr lang über Präsident Trump und angeblich russische Beeinflussung da äh, reinpfeffern und das das ist wirklich also ich meine das ist wirklich ein Beispiel dafür äh, wie diese also wie wie diese wie diese Operationen laufen ja ähm, also und jetzt ist rausgekommen dass da überhaupt nichts äh, äh, dran ist durch den Geheimdienstausschuss des US aus und diese Leute werden jetzt selber untersucht aber es ist schon es ist schon ein ziemlicher Hammer, dass das überhaupt alles so möglich ist. Also das tatsächlich so dieser sogenannte Deep State und die Verstrickung mit dem britischen Geheimdienst, also wie die da zusammenarbeiten in den USA und wir haben ja gesehen, mit welchen Methoden immer wieder der, der Präsident Trump da attackiert wird für, für alles Mögliche. Und man kann sich natürlich auch irgendwo vorstellen, dass das der Sinn und Zweck der ganzen Sache unter anderem eben auch ein Nervenvermürbungskrieg ist, um, um ihn von wirklich wichtigen Sachen abzuhalten. Also insofern wird da schon mit unglaublichen Bandagen gekämpft und ich glaube, es ist eine sehr gute ähm, Sache in einer Hinsicht, dass, dass, das jetzt eben alles, äh, dass das jetzt eben alles rauskommt. Ja. Und vielleicht noch ein äh, Aspekt, das kann man auch auf unserer Webseite nachlesen. Äh, wir haben ja auch mehr dazu geschrieben über die also die Rolle von dieser Cambridge Analytica und Strategic Communications Laboratory, das ist eben auch ein britisches Unternehmen, was eben jetzt verwickelt ist in diese, in diese Facebook-Geschichte, also wo da Daten abgeschöpft wurden. Und der wirkliche Skandal ist, ich meine, ich bin jetzt kein Freund von Facebook, aber der wirkliche Skandal ist, dass diese dass diese Firma, insbesondere dieses SCL, dass das eben eine Firma ist, die also total ver verbandelt ist mit, äh, mit den Geheimdiensten, mit dem Militär in Großbritannien, ähm, auch mit der NATO. Und ähm, die haben als Spezialgeschichte äh, äh, quasi, äh, dass sie da überall Desinformation sehen. Und die haben also unter anderem äh, im, äh, schon mal eine PR-Kampagne im besetzten Irak gemacht, wo sie unter anderem gefälschte Al-Qaida-Videos produziert haben. Und das ist, so eine, ja, das, das ist so, eine, so eine gigantische Psychokriegsoperation, die auf allen möglichen Ebenen operiert und das ist, ähm, das ist eben das, worüber man sich da im Klaren sein muss. Und die Massenmedien sind da natürlich schon mit involviert, weil, wie jetzt genau, weiß ich nicht, aber es ist doch schon sehr erstaunlich, dass 97 Prozent aller Berichterstattung in Deutschland bei der, bei der ARD über Präsident Trump negativ ist. Also woher kommt das? Das ist ja eine, eine Gleichschaltung un, un, ohne, ohne Ende. Ja. Ich habe da eine Mutmaßung. Ich kann mir vorstellen, dass es dadurch kommt, bei den staatlichen, durch die äh, also Rundfunkräte, wo ja gesellschaftlich relevante Gruppen, auch äh, Politik zum Beispiel, da ähm, den programmatischen Freiheit Grenzen setzen kann, bei privaten vielleicht auch... Ich, der, ich denke, durch personelle Überlappungen durch Leute, die in Thinktanks sind, in außen- und sicherheitspolitischen Thinktanks. Ja, ja, das, das, das, äh, das, das denke ich auch. Aber man muss sich das ja mal überlegen. Das hat dann ja mit Demokratie nichts mehr zu tun. Also das ist ja, das ist ja schon äh, ziemlich äh, äh, also unglaublich. Und ich finde, der Punkt, äh, auf, den, auf den der äh, frühere Botschafter Elbe da hinweist, ist dass das also auch die Art und Weise, wie, wie man in Deutschland sich da sozusagen an dieser ganzen Kampagne jetzt von Großbritannien und diesen Vorverurteilungen gegen Russland äh, beteiligt hat, dass das also auch durchaus Straftatbestände erfüllt, nämlich ähm, also, dass man nicht einfach irgendwelche Behauptungen machen darf, die dann äh, den Frieden stören und andere Dinge, also das, das sollte man irgendwie auch noch mal, ähm, sollte man nochmal äh, durchaus eben da verfolgen, ja und den Politikern hier also auch vorhalten. Aber nochmal vielleicht ganz kurz zurück auf diese, also auf diese beständigen Behauptungen, also Russland sei da involviert in alle möglichen Operationen, nämlich hier die, die Wahlen und sonst was zu manipulieren. Es ist eben interessant, dass diese Orbis Business International von dem Christopher Steele unter anderem auch ein sogenanntes Projekt Charlemagne, also Projekt Karl der Große, geleitet hat über die angebliche Einmischung Russlands in Wahlen in Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland und eine angebliche russische Kampagne zur Zerstörung der EU. Also man sieht da eben, wie sich das alles so verschränkt. Ja. Wie also diese ganze Cybergeschichte und so weiter und dann die an, der angebliche Kampf dagegen und so weiter. Also dass da eine ganze Menge eben ein Fragezeichen ist. Und man eigentlich sagen kann, dass das eben wirklich benutzt wird als Teil für eine Psychokriegspropaganda, die letztendlich, ähm, wenn sie nicht gestoppt wird, eben zu einem neuen Weltkrieg führen kann. Deswegen ist das schon eine sehr ernsthafte Geschichte. Und äh, ich kann eigentlich nur alle einladen, jetzt von unserem Standpunkt das Material, was wir auch veröffentlicht haben, dazu unter anderem übrigens auch ein ähm, sehr interessantes, das hier über den Robert Müller, also den Sonderermittler, der dem Trump da diese Russland-Verbindung vorwirft, sich das mal anzuschauen, weil das geht, ist also sehr, sehr tiefgehend, wo man da sieht, mit, mit wem diese Leute da zusammenhängen. Und insbesondere der Robert Müller hat auch eine unrühmliche Geschichte dabei, eben zu verhindern, dass die saudische Rolle bei den Ereignissen des 11. September äh, da nicht wirklich aufgearbeitet werden konnte. Also da eröffnet der, der sich ein weites Feld. Und das Problem ist natürlich für die Bevölkerung irgendwie... <lacht> zu sehen, was ist da eigentlich, was ist da eigentlich los, was verbirgt sich hinter all dem. Und von daher denke ich aber doch, dass es noch ein gutes Zeichen ist, dass offensichtlich laut einer Umfrage der Welt 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland absolut gegen weitere Sanktionen gegen Russland sind. Und das unter dem Trommelfeuer all dieser ganzen Propaganda. Also ich glaube, es gibt wirklich ein großes Potenzial in Deutschland hier auch eine Wahrheitsfindung in Gang zu bringen und, und wirklich eine ja, Antikriegsmobilisierung zu starten, äh, um, um endlich aus dieser, aus, aus dieser fürchterlichen ähm, Rolle da rauszukommen, in die sich Deutschland unter der Frau Merkel äh, da manövriert hat. Ja, ähm, das heißt, die... Ihr Konzept zur außen- und sicherheitspolitischen Entschärfung ist, wenn ich es richtig verstehe, miteinander reden und mögliche Lügen aufdecken. Ja, das ist eigentlich das, was man auch ähm, im normalen Umgang untereinander ähm, in der Gesellschaft ja tun sollte. Und letztendlich äh, ist das ja doch die Voraussetzung dafür, dass man äh, gemeinsam eine Zukunft hat. Weil wenn man das nicht mehr macht, sondern äh, wenn man eben einfach gleich behauptet, das ist, ich weiß schon, wer ist, der, wer ist der Schuldige, ohne irgendwelche Beweise zu haben. Dann sind wir ganz ehrlich in einer Zeit, in die wir uns eigentlich nicht so gern zurückwünschen, ja. Das hatten wir alles schon mal. Ja. Ähm, zur, zur Seidenstraße es ist ja ähm, ich denke büso hat es ja auch erheblich mit angestoßen und China sitzt ja auch auf, auf sehr viel auf sehr viel Geld, auf sehr viel Staatsanleihen und möchte das wahrscheinlich lieber auch in Sachwerte äh, investieren. Da wahrscheinlich auch ein großes Interesse, es äh, so sinnvoll wie möglich zu verwenden. Ja, also klar. Ich meine die, ähm, die ganze Konzeption, also die ganze Konzeption der neuen Seidenstraße ähm, ist äh, von Seiten der Büso. Ähm, eigentlich seit, den, also seit dem Fall der Mauer vorgeschlagen worden, die Idee eurasischer Entwicklungskorridore, ähm, um einfach nach dem Fall des Kommunismus da eine produktive, zukunftsorientierte Grundlage zu schaffen, also Frieden durch wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Und ähm, damals hat die äh, Frau Zeppler-Rouge, die ja die Vorsitzende ist der Büso, äh, aber eben auch Gründerin des Internationalen Schiller-Instituts, dann bei ganz vielen Konferenzen dieses Konzept vorgelegt und unter anderem bei der, einer großen internationalen Konferenz in Beijing 1996 ähm, zum ersten Mal in, in China diese Idee der eurasischen Kooperation einer Weltlandbrücke, einer neuen Seidenstraße vorgestellt. Und damals äh, war bei dieser Konferenz der damalige eu ähm, Vertreter äh, äh, für die Beziehungen mit, äh, mit China, Sir Lee und Britain, der ist mittlerweile verstorben und er hat damals eine wirkliche Tirade äh, geführt gegen dieses Konzept und hat gesagt, nein, das wäre nie möglich und das hätte gar keine Zukunft, da wären viel zu viele Länder, die, ähm, die da komplizierte politische Beziehungen hätten und hat das also total versucht äh, runterzuspielen und was eben eigentlich der britischen Politik äh, bis heute, also auf einer geopolitischen Ebene eben entspricht, weil da gibt es natürlich britische Firmen, die sich da auch engagieren, das ist ganz klar, äh, aber die Regierung von Theresa May äh, hat es ja abgelehnt, äh, praktisch sich da äh, offiziell mit der Belt äh, initiative von China äh, also dem, dem zuzustimmen und da direkt mit zusammenzuarbeiten. Also diese Auseinandersetzung zwischen Empire, was man auch sagen kann, Kolonialismus, Balance of Power, diese ganze Idee, äh, Geopolitik, ähm, die hat sich eigentlich jetzt die ganzen Jahre wieder gezeigt in den letzten Dekaden. Und äh, immer dann, wenn es da neue Möglichkeiten gab, dann, dann wurde irgendwas aus dem, äh, aus dem Hut gezaubert, Kriege und andere Dinge. Ähm, aber jetzt lässt sich diese Seidenstraßeninitiative eben als neues Paradigma und Dynamik in der Weltpolitik eigentlich gar nicht mehr stoppen, das ist extrem erfolgreich und äh, China hat ja auch mehrfach den USA angeboten äh, zu investieren in der amerikanischen Infrastruktur und wie Sie schon sagten, also da ähm, Staatsanleihen, die sie eigentlich oder alle möglichen Papiere, die sie da halten, eben auch zum Beispiel gebündelt einzusetzen in einer Infrastrukturbank, das kam jetzt gerade nochmal als neuer Vorschlag äh, von China, ähm, um, da, um, da wirklich, ähm, um, um da wirklich was aufzubauen und das ist eigentlich etwas, wo Präsident Trump jetzt ähm, ursprünglich auch sehr positiv darauf reagiert hatte und äh, was in dieser Phase jetzt, glaube ich, auch wieder neu auf die Tagesordnung kommen kann. Also das ist eigentlich der richtige Weg und wir sollten uns da auch anschließen. Wir sollten auch mitmachen. Viele Länder in Europa machen das bereits, in Südeuropa, aber auch die Schweiz, Österreich, ähm, Spanien, Portugal, ähm, Griechenland sowieso, die Ost. Und mitteleuropäischen Ländern und nur die EU, Brüssel, blockiert da und, und, und behauptet, das sei, also, ähm, das, das sei jetzt eine Machtausdehnung von China, was ja völlig lächerlich ist. China baut aber auch Stützpunkte in dem äh, zeitlichen Zusammenhang mit dem Ausbau der Seidenstraße. Das macht vielleicht manchen Angst, dass sie mit mehr Ländern Vereinbarungen haben über Militärstützpunkte. Naja, aber das ist eigentlich äh, nicht wirklich. Nicht wirklich der Punkt. Also das, was, äh, was sozusagen die Herausforderung ist ähm, vom Standpunkt ähm, dieser Finanzglobalisten und, und dieser Empire-Fraktion, ist eher, dass sie, dass diese unilaterale Welt, die sie da für sich beansprucht haben die ganze Zeit, dass die so nicht mehr funktioniert. Äh, und zum Beispiel in Afrika ganz andere, eine ganz andere Dynamik eingetreten ist, wo äh, Chinas äh, Aufbaupolitik von Eisenbahnen, Wasserprojekten anderen Dingen absolut begrüßt wird und ähm, äh, weil da die Länder einfach die Nase voll haben von dieser Ausplünderungspolitik und äh, einfach auch eine Perspektive haben wollen oder auch im Nahen Osten, wo China schon angeboten hat, äh, was jetzt zum Beispiel Syrien angeht, beim Wiederaufbau sofort zu helfen äh, und, und, und. Also das ist eigentlich alles, es ist ein ganz anderes Paradigma von Frieden durch Entwicklung und win win kooperation und, ähm, das ist etwas, wo praktisch die City of London und dieses bankrotte Finanzsystem dem ja gar nichts, ähm, sozusagen, Produktives entgegensetzen können, ja. Außer, außer Chaos oder irgendwelche Bankenrettungspakete oder andere Dinge. Austeritätspolitik gegen die eigene Bevölkerung. Und das wissen die natürlich ganz genau, dass ja eigentlich, also der Westen muss ja seine Politik ändern. Der Westen muss ja auch zurückkehren zu der positiven Tradition. Deswegen fordern wir ja, äh, auch, äh, dass die äh, vier Gesetze oder Pr Wirtschaftsprinzipien von Linde LaRouche äh, auf die Tagesordnung müssen, also das Trennbankensystem, um die Gefahr von einem ähm, chaotischen Finanzkollaps äh, zu, zu beseitigen, diese ganzen Spekulationen in die Mülltonne zu tun und wirklich nur noch die Banken mit Kapital auszustatten, die tatsächlich die Realwirtschaft äh, fördern, dann eine Nationalbank zu schaffen äh, in der Tradition, der amerikanischen Nationalbank von Alexander Hamilton oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wie wir es hier in Deutschland mal hatten, sehr erfolgreich. Und dann eben Zusammenarbeit mit den Infrastrukturprojekten der neuen Seidenstraße und eben auch eine Wiederbelebung der, des Wissenschaftsmotors, der ja entscheidend ist für, für eine moderne Ökonomie. Und China macht das im Bereich der Energie, im Bereich der also Kernfusion, Weltraumfahrt, anderer Dinge und ähm, dass wir eben wieder zurückkehren zu einer grundsätzlichen Ausrichtung des Gemeinwohls, äh, wovon ja keine Rede mehr sein kann, spätestens seit, seit dem Lissabon-Vertrag oder Maastricht, wenn man noch weiter zurückgeht. Ja, das ist ja das exakte Gegenteil von dem, was hier eben äh, alles dominiert hat. Äh, hier werden die Menschen ärmer, wir haben Anstieg der Armut in Europa, äh, auch in Deutschland äh, und äh, in China ist man gerade dabei, die verbliebenen 30 Millionen Menschen aus der Armut zu holen, nachdem man schon 700 Millionen Menschen aus der Armut eben geholt hat. Und das ist ein Erfolgsmodell, was im Westen leider in den letzten 40 Jahren nicht zu sehen ist. Aber wie gesagt, es das, das hindert uns ja niemand daran, das zu studieren, wie China das macht, uns auf unsere eigene positive Tradition zu besinnen und dann äh, da gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und das ist eben eigentlich das Gebot der Stunde, statt permanent irgendwelche neuen Kriege anzuzetteln äh, oder irgendwelche, irgendwelche Konfrontationsvorwände äh, da zu suchen. Und ich kann nur noch mal sagen, also wer, wer heutzutage äh, permanent mit dem Säbel rasselt, äh, wie das Großbritannien macht, ähm, der muss sich schon fragen lassen, will er eigentlich die Ausrottung der Menschheit, weil wir, sind in einer, wir leben in einem thermonuklearen Zeitalter, Russland hat auch gerade bekannt gegeben, dass sie jetzt völlig neue äh, Waffensysteme haben, äh, womit sie eben ähm, sicherstellen, dass, dass ihre zwei, also Zweitschlagsfähigkeit, wenn sie angegriffen werden sollten, eben äh, nicht, äh, nicht zerstört wird. Und das hat sowieso einen Riesenschock im Westen ausge, ausgelöst. Und das zeigt einmal wieder mehr, dass man sich eben unterhalten muss, dass man miteinander reden muss. Äh, und äh, dazu ist sowohl Präsident Putin bereit, als ich denke auch Präsident Trump und Präsident Xi so, äh, sowieso. Also da fällt mir einfach wegen miteinander reden ein ganz ganz äh, deutliches Beispiel war ja als der Chemiewaffen Zwischenfall in Ghouta war eigentlich mit Spuren, die in verschiedene Richtungen weisen und die USA hatten sich da auf Spuren äh, versteift ausschließlich die zu betrachten, die wohl gegen die syrische Regierung waren. Da haben dann damals die USA größere Luftangriffe gegen Syrien machen wollen und die Russen hatten aber schon vorbereitet Vergeltungsluftschläge gegen Saudi-Arabien, aber das ist zum Glück auch der Presse gesagt. Und bloß die USA haben es nicht mitbekommen und während des 31.08.2013 morgens früh laut Nachrichtenticker von AFP war noch alles Vorbereitung für die Luftschläge der USA und dann nachmittags waren sie abgesagt und am 1.9. haben die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichtet, dass die Mehrheit des Generalstabs der USA dagegen war, weil sie keine Exit-Strategie hatten, also aus der Eskalationsspirale. Das scheint also so zu sein, dass die Nachricht, also praktisch die russische Nachricht, dass Russland diese Vergeltung angekündigt hat, was in der EU-Times am 27.8. war, erst im Laufe des 31.8. die US-Regierung erreicht hat. Obwohl schon im Netz zu lesen war am 27.8. Das ja, das deutet aber alles darauf hin, dass es da eben genau in, in, in diesen Militärkreisen ähm, einen ziemlichen Widerstand gegeben hat. Also ich denke nicht, dass sie das vorher nicht gewusst haben, sondern dass es eben eine politische Auseinandersetzung ist. Äh, und ähm, dasselbe sehen wir jetzt, allerdings mit dem Vorzeichen, dass Trump grundsätzlich die, die Beziehung mit Russland verbessern will, was Obama nicht wollte. Und äh, insofern, also wenn man nochmal das große Bild anschaut, dann ähm, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man irgendwie sich im Klaren darüber ist, dass wir es wirklich mit, mit zwei verschiedenen ähm, Strömungen im Augenblick weltweit zu tun haben. Die eine, die, die eigentlich will, dass wir aus dieser äh, Geopolitikfalle da rauskommen äh, und dafür arbeitet und die andere, die das einfach weiter als Mittel benutzen will, um ihre Kontrolle zu behalten und dabei bereit dazu ist, eben auch über ja über einen thermonuklearen Krieg zu gehen, wo, wo möglicherweise die ganze Menschheit ausgerottet werden würde. Also es tut mir leid, aber wenn ich mir anschaue, was da von Theresa May und ähm, diesen ganzen Propagandaorganen kommt, dann, äh, dann, dann, dann muss man da wirklich schon sagen, es ist ähm, also wirklich ein Fall von, von Kriegstreiberei und ähm, eigentlich absolut erforderlich, dass man... Dass man diesen äh, diesen Leuten da politisch das Handwerk legt, Weil, also das kann das kann wirklich ähm, das kann wirklich außer Kontrolle geraten. Das ist da nicht die Schuld von Russland und nicht die Schuld der USA, sondern einzig und allein dieser Netzwerke äh, die es drauf anlegen. Also deswegen nochmal finde ich es extrem wichtig, dass die russische Regierung ähm, eine klare Stellungnahme abgegeben hat und eben die britische äh, Regierung da verantwortlich gemacht hat für eine für eine bewusste, vorsätzliche Anheizung einer Konfrontation und eben die Frage stellt, ähm, sind eben die Geheimdienste Großbritanniens selber daran äh, beteiligt. Und wenn man das ernst nimmt, diese These, dann, ähm, dann muss man sich ja eben wirklich die Frage stellen, warum und wieso. Ja, und dass man also solch eine Zündelei mit dem Weltfrieden ab, absolut von jeder Seite nur schärfstens äh, verurteilen kann, und ähm, da ist dann wirklich eine Mobilisierung auch in der deutschen Öffentlichkeit ganz, ganz entscheidend. Und es ist ja gut, dass ein paar Leute jetzt schon sich geäußert haben aus allen Parteien, aber also man darf sich da wirklich nicht, äh, man darf sich dann wirklich nicht an, an, an so etwas beteiligen. Ähm Mir ist noch was aufgefallen zu dem Stoff, der da eingesetzt worden sein soll. Ähm, die Berichte, die gehen auseinander. Wie viele Leute von dem ja, vermuteten Novichok-Wirkstoff geschädigt worden sein. Ähm, alles scheint Rauch, bezieht sich auf einen ähm, Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich, der meint eben, dass drei Leute mit Vergiftung eingeliefert worden seien. Also Herr Skripal, seine Tochter und der eine Polizist, der mit in Berührung gekommen ist. Während zum Beispiel der Council on Foreign Relations sich auf Berichte zu verlassen, scheint, dass, dass mehr Leute kontaminiert worden seien. Das scheint da ziemlich zu divergieren. Was für Zahlen genannt werden, wie viele Leute da kontaminiert worden sind. Ja, also das, das muss ich dann eben, das muss eben alles rausgefunden werden und ähm, das ähm, ist ja vielleicht auch ein, also dann die Aufgabe mit von diesem OPCV, dass die das also da genau eingrenzen können, wie weit das überhaupt gegangen ist. Aber wie gesagt, also es ist ja, ist ja schon interessant, dass ähm, es ist ja schon interessant, dass da gleichzeitig dieses, ähm, diese, diese Übung da stattgefunden hat, von der die russische Regierung spricht. Also wie gesagt, ich denke, das sind da, ähm, es sind wirklich, wie sich jetzt auch aus dieser Diskussion ja gezeigt hat, mehr Fragen ähm, im Detail über all diese Vorgänge. Und äh, wenn man sich dann anschaut, äh, was Theresa May da diesen EU-Vertretern äh, präsentiert hat, nämlich so eine, so eine Art sechs punkte wo sie also alles auflistet über die angebliche russische Aggression von Adam bis Eva, ähm, aber überhaupt gar keine Beweise vorgelegt hat. Die Tatsache, dass dann die EU sich äh, also entschlossen hat, eben zu sagen, ja quasi, es, es ist eigentlich außer Frage, dass es Russland war, das ist ein Skandal in sich, ja, weil es sind extrem viele Fragen offen und ähm, das sollte eigentlich mehr würde ich mal sagen Besorgnis äh, erregen in der Bevölkerung, ähm, dass sowas möglich ist und dann eben ja dann auch noch verschiedene EU-Länder sich da sich da gleich äh, an die Front gestürzt haben, um Leute eben ähm, Diplomaten zu äh, auszuweisen. Also das finde ich wesentlich wesentlichen größeren äh, Grund zur Besorgnis ähm, in dieser ganzen in dieser ganzen Kette von Entwicklungen. Ähm, als, als alles andere. Also, wie gesagt, ich, ich, ähm, ich, ich meine, dass, äh, es, es, man muss es vor dem ähm, strategischen Hintergrund verstehen und es ist äh, sehr wichtig, ähm, dass man das eben auf der Ebene sieht, äh, dass es vor allen Dingen dazu da ist, ähm, eben das Verhältnis zwischen USA und Russland endgültig zu zerrütten was man eben über das ähm, Stil-Dossier, -Gate, Trump-Gate und so weiter nicht geschafft hat, quasi als eine neue Phase. Ähm, das wird vermutlich so nicht funktionieren, äh, nach all dem, wie das jetzt aussieht. Aber die Tatsache, dass es da Kreise im Westen gibt, äh, insbesondere in London, Theresa May und Co., äh, die, die einfach denken, sie können sowas ungestraft in die Welt setzen. Ich glaube, das, das ist wirklich ein großer Grund zur Besorgnis und das sollte wirklich schnell gestoppt werden. Und es zeigt auch, dass in dem Punkt die Büso mal wieder recht gehabt hat, weil ich weiß ganz genau, dass über viele Jahre hinweg äh, immer wieder Leute gesagt haben, ach, britisches Empire, das gibt es doch gar nicht mehr, äh, wor worüber redet ihr denn? Äh, aber man sieht das jetzt also wirklich in Aktion. Und das ist auch die Chance, das jetzt endgültig zu stoppen und ähm, zu sagen, jetzt ist aber Schluss, das wollen wir nicht nochmal, wir wollen nicht nochmal einen sozusagen eine Anheizung hier zu einem Weltkrieg mit, unbewiesenen, mit irgendwelchen un unbewiesenen Vorwürfen. Das hatten wir alles schon mal und diesmal wird das sehr, sehr viel schlimmer ausgehen. Ja, man bleibt zu hoffen, dass genug transparent wird, damit sowas in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Herzlichen Dank für das Interview und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Gerne geschehen. Ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass es äh, eine größere Diskussion hier in diesem Lande gibt. Vielen Dank. Ja, dann auf Wiedersehen. Wieder Wiederhören. Auf Wiederhören. Dann.